Welches Skalenniveau wird jeweils benötigt, um die Analyseverfahren durchführen zu können, die wir im Starter-Einführungskurs kennengelernt haben? Ich habe hier mal die wichtigsten Analyseverfahren aufgelistet und wir überlegen uns jeweils, welches Skalenniveau dafür Voraussetzung ist. Wir beginnen mit der Häufigkeitstabelle. Das dazu passende Diagramm ist das einfache Balkendiagramm. und Dort ist es so, dass keinerlei Anforderungen an die Daten gestellt werden. Das heißt... Egal ob Sie eine Variable haben, die nominal skaliert ist, ordinal skaliert ist oder metrisches Skalenniveau aufweist, Sie können immer eine Häufigkeitstabelle und ein dazu passendes einfaches Balkendiagramm durchführen. Allerdings ist das nur die formale Voraussetzung. Ob ein solches einfaches Balkendiagramm bzw. eine Häufigkeitstabelle dann tatsächlich Sinn macht, hängt auch von der Anzahl der Ausprägungen der Variable ab. Wenn also sehr viele Ausprägungen in der Variable enthalten sind, beispielsweise in einer metrischen Variable wie dem Einkommen, dann wird eine Häufigkeitstabelle sehr schnell unübersichtlich, auch wenn man sie vom Scan-Niveau her natürlich ausführen kann. Wenn eine Tabelle zu unübersichtlich wird, dann empfiehlt es sich immer, die Variable zu kategorisieren, also in Gruppen einzuteilen und dann eine Häufigkeitstabelle für die kategorisierte Variable zu erstellen. Als nächstes haben wir uns mit den drei Lagemaßen hier beschäftigt. Der Modus ist die Ausprägung, die am häufigsten vorkommt in der Variable. Der Median ist der Wert, der die rangeordnete Wertereihe halbiert. Das bedeutet, dass es sich dabei um den Wert handelt, von dem man sagen kann, dass die Hälfte der Werte unter oder auf diesem Wert liegt und die Hälfte auf diesem Wert oder darüber und schließlich das arithmetische Mittel, bei dem die Anzahl bzw. die Werte der Variable alle aufsummiert werden und durch die Anzahl der Fälle geteilt wird. Und diese drei Lagemaße befinden sich in einer Hierarchie. Der Modus ist das Lagemaß, das die niedrigsten Anforderungen an die Daten stellt. Genau genommen gar keine Anforderungen. Das heißt, diesen häufigsten Wert können Sie immer berechnen, egal ob Sie hier eben eine nominal skalierte, ordinal skalierte oder eine metrische Variable haben. Beim Median ist es dann so, dadurch dass wir ja davon sprechen, dass wir die ranggeordnete Wertereihe halbieren, sieht man schon, dass wir eine Rangordnung benötigen, um den Median bestimmen zu können. Das heißt, beim Median benötigen wir mindestens ordinal Wir können Median also berechnen bei ordinalskalierten Variablen oder metrischen Variablen. Das arithmetische Mittel setzt noch ein bisschen mehr voraus, weil ich hier ja die Werte aufsummiere und, so eine, und durch, dann durch die Anzahl der Fälle teile. Und dieses Aufsummieren ist nur dann möglich und sinnvoll, wenn auch die Abstände zwischen den Ausprägungen bekannt sind. Und somit kann ich das arithmetische Mittel, das steckt auch schon ein bisschen in dem Wort drin, nur bei metrischen Variablen berechnen. Dann haben wir uns die einfachsten Streuungsmaße angeschaut, nämlich die Quartile und die Berechnung von Minimum und Maximum. Und bei den Quartilen ist es so, dass dieselbe Logik vorliegt wie auch beim Median, nur dass wir hier nicht zwei Gruppen bilden, sondern vier Gruppen, die jeweils gleich viele Fälle enthalten. Und somit ist auch hier das Scarniveau genauso wie beim Median. Wir brauchen ordinal oder metrisches Skalenniveau. In der Praxis muss man allerdings sagen, dass ordinal skalierte Variablen meistens auch nur maximal fünf oder sieben Ausprägungen haben und dann die Bildung von Quartilen nicht so sonderlich sinnvoll ist. Das heißt, üblicherweise werden Sie die Berechnung von Quartilen nur bei metrischen Variablen finden. Minimum und Maximum können wir ebenfalls bei ordinal oder bei metrisch skalierten Variablen berechnen. Sie haben da gerade noch gesehen, eigentlich hatte ich noch die Spannweite da stehen. Wenn Sie die Spannweite berechnen wollen, dann bilden Sie wieder die Differenz zwischen verschiedenen Werten. Das macht wiederum dann nur bei metrischen Variablen Sinn. Dann kommen wir jetzt zu der Bivariatenanalyse. Da haben wir Kreuztabellen kennengelernt und Mittelwertvergleiche. Und Ich habe hier jeweils hingeschrieben, dass man die abhängige und die unabhängige Variable betrachten muss. Der wichtigste Punkt bei der Entscheidung, ob eine Kreuztabelle oder ein Mittelwertvergleich das angemessene Analyseverfahren ist, ist, dass bei einem Mittelwertvergleich die abhängige Variable metrisch sein muss. Das ist eigentlich das Wichtigste, was Sie sich merken sollten. Und das kann man auch logisch daraus ableiten, dass man nämlich bei einem Mittelwertvergleich für die abhängige Variable ja das arithmetische Mittel berechnen möchte und dann Gruppen vergleichen. Und wir hatten ja eben gesagt, dass das arithmetische Mittel eben nur bei metrischen Variablen berechnet werden darf. Das heißt, sobald die abhängige Variable metrisches Skalenniveau aufweist, können Sie den Mittelwertvergleich berechnen. Bei der unabhängigen Variable kann dann nominales oder ordinales Skalenniveau vorliegen. Theoretisch auch metrisches, allerdings würde es dann wieder sehr unübersichtlich werden, weil Sie dann für sehr viele verschiedene Ausprägungen der unabhängigen Variable diese Mittelwerte berechnen würden. Das heißt, bei metrischem Skalenniveau sollte man dann bei Bedarf das Ganze wieder kategorisieren nur dann ist das auch übersichtlich genug. Die Kreuztabelle stellt im Prinzip gar keine Anforderungen an die Daten. Das heißt, die abhängige und die unabhängige Variable können nominal skaliert, ordinal skaliert sein oder metrisch. Allerdings gilt auch hier wieder, dass das Ganze bei metrischem Skalenniveau sehr schnell unübersichtlich wird. Das heißt, wenn Sie eine Kreuztabelle anfordern möchten, für metrisch skalierte Variablen sollten Sie auch vorher diese Variablen kategorisieren, um die Kreuztabelle übersichtlich zu halten. Das gilt natürlich auch für Variablen mit nominalem oder ordinalem Skalenniveau. Wenn Sie zu viele Ausprägungen haben, müssen Sie die kategorisieren, um die Kreuztabelle gut lesbar zu machen. Man sieht jetzt hier auch ein gewisses, eine gewisse Hierarchie wieder darin. Die Kreuztabelle ist sozusagen das Analyseverfahren, das überhaupt keine Anforderungen an die Daten stellt, somit kann ich eine Kreuztabelle immer anfordern, wenn ich mir einen bivariaten Zusammenhang anschauen möchte. Es holt allerdings nicht besonders viel aus den Daten raus, besonders dann, wenn Sie eine Kategorisierung vorgenommen haben, verlieren Sie sehr viel an, an Informationen. Das heißt, sobald Sie die Möglichkeit haben, sobald die Daten es Ihnen erlauben, führen Sie ein genaueres Analyseverfahren durch, ein Analyseverfahren, das mehr aus den Daten herausholt. Und eben bei einer abhängigen Variable, die metrisch ist, ist das eben der Mittelwertvergleich. Da holen Sie mehr aus den Daten raus, als wenn Sie nur eine Kreuztabelle machen. In den weiterführenden Kursen werden Sie dann Korrelationskoeffizienten, Regressionsanalyse und solche Sachen kennenlernen. Die stellen dann noch höhere Anforderungen an die Daten und holen dann auch noch mehr aus den Daten heraus. Dann haben wir noch zwei zusätzliche Arten von Diagrammen kennengelernt. Das sind einmal die Histogramme. Die sind auch nur dann sinnvoll, wenn metrisches Skalenniveau vorliegt. Und da dort Intervalle gebildet werden. Wenn Sie nominal- oder ordinal skalierte Variablen haben, dann werden üblicherweise keine Histogramme angefordert, sondern eben einfach die einfachen Balkendiagramme. Einfache Balkendiagramme und Histogramme sind sehr ähnlich, mit dem Unterschied, eben, dass die Histogramme in den Histogrammintervalle gebildet werden, über die Ausprägung der Variablen. Und das ist dann bei metrischen Variablen sinnvoll. Und die Boxplots sind ebenfalls für metrische Variablen gedacht. Das ähm, liegt daran, dass wir die Quartile dort dargestellt bekommen. Und die Quartile könnten wir ja auch bei ordinal skalierten Variablen anzeigen. Allerdings gibt es ja zusätzlich noch diese Definition, dass die Whisker höchstens 1,5-fach so lang sein dürfen wie die Länge der Box. Also 15 weil der Interquartilsabstand dort haben wir dann so eine Verhältnisberechnung mit drin und das funktioniert nur bei metrischen Variablen. Soweit als Übersicht zu den Analyseverfahren und den dazugehörigen Skalenbus.